So, also herzlich willkommen bei den Testoleros. Ähm, wir testen jetzt mal alkoholfrei Bier. Ist ja jetzt neuer und so und äh, mit den guten Vorsätzen und na just. Äh, Wir testen Joybräu. Davon gibt es laut meinem Pendelstand drei verschiedene Sorten. Und heute testen wir einfach das normale, isotronisch vitaminhaltige Joybräu alkoholfrei.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 Alkoholfrei, Ocean Blue, isotonisch und vitaminhaltig. Gemacht für aktive Menschen. Also genau das für nach dem Sport. Ja. Wenn man keinen alkoholfreie Tiefe mehr zu mag. 70% alkoholfreies Bier, 30% Vitamin C-haltiges Erfrischungsgetränk. Also äh, Mischgetränk. Tatsache. Naja, dann mach auf. Weniger als 0,5 Prozent. Was haben Sie geschrieben, dass 30% die Vitamin C Erfrischungsgetränk nicht mit bei, ich glaub, dann würde ich das nicht weiter trinken. Oder? Also, ja, also, das, also soll ja gesund sein und vitaminhaltig. Ich also, wenn es ganz kühl ist, wenn ich gerade vom Glocken komme, dann würde ich das trinken. Nein, dann würde ich es so auch trinken, ich habe halt Genau. Aber so, also von mir Geschmack her ist das jetzt nicht so pralle. Die Aufmachung ist, finde ich gut. Wo du das jetzt gefunden hast, weißt du nicht mehr, aber. Schwellbroi.de oder sowas. Aha. Ich habe halt nach a Bier gegoogelt. Okay, also Protein haltet. Mhm. da Poutine gibt's halt auch das Poutine dann noch. Proteine haltet, Bier, das kommt später noch. Ja, was nichts Weltbewegendes, aber... Ah, ist okay, ist, ist okay. Ja, für ein alkoholfreies Bier ist das nicht schlecht. Ich kenne das. Wird. <lacht> ich würde jetzt, ähm, ich sehe nicht, zwischen drei und vier Punkte, also ja, drei Punkte, schon okay. Von? Fünf? Fünf, Puh. also, schwierig. Das ist halt auch Geschmackssache, oder? wa? Ja, ja. Also von mir bekommt das also wirklich, ja. Also, wenn ich nett bin... Ich schlimmer auch Schlimme die schon mal. Ja, definitiv. Okay, 1,5. <lacht> ja, wie ja, ist ja... Das ist halt die Schmackssache, ne? Also, ich weiß nicht. Also, ich vergleiche es jetzt immer so ein bisschen mit dem. Ähm, ja, wenn du hier so ein Radler kaufst oder sowas, das ist ja auch so ein Radler. Radler ist ja halt äh, nicht vitaminhaltig und wenig, wenig isotonisch. Da ist auch viel mehr Zucker drin. Das muss ja. man dazu sagen, ja, das stimmt allerdings. Ja. Naja, ist ja nicht das einzigste Bier. Kann man das eigentlich Bier nennen? Wir nennen es jetzt mal Bier. Ja, Biergetränk. Mhm. Wahrscheinlich der Sonnenuntergang, die Möwenwolke. Ocean Blue. Das ist eigentlich nicht selbe Weg, ja. Ja. Hier ja, ist ein Problem hier. Uh. Gibt es noch? Was ist das denn? Achso, wenn du noch ganz viel los hast, kannst nee, du noch viel Flasche nee, nee, nee. das nee, war ein viel. <lacht> Hier okay, gibt es übrigens in so einen tollen Vierer. Das ist kein Sixer, sondern ein Viererträger. Ja. Okay. Träger. es So, hier kann ich den mal draußen. Macht sich besser mit dem Protein. Nächstes Video ist dann übrigens. Äh, testen wir dann ein Proteinvideo. Ach, Proteinbier. Ähm, ja. Genau. Also, da hätte ich gesagt 3 und nur 1,5. Mhm. Also, wenn zwei von fünf Sterne für, für den Geschmack auf jeden Fall. Auch schöne Grüße nach Hamburg. Schöne Grüße. Bis demnächst.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 So, also herzlich willkommen in den Testoleros, hier in Rico noch das äh, letzte Bier, aus alkoholfreie Bier ausdrinkt. Ähm, fangen wir schon mal an mit dem letzten äh, von dreien quasi, dem Proteinbier. Diesmal nicht als Raler, sondern nur das reine Proteinbier, genau, in Hamburg gebraut. Das wollen wir jetzt mal probieren. Und damit ist dann die Serie auch erstmal beendet. Mal hingeschüttelt. Einmal frei. Pass auf, könnte schäumen. Ja. ja. Ja, ist schon doof. Gut. Also, es schäumt schon mal ganz gut. Besser geschüttelt als gerührt, wa? Ich denke, es prickelt bestimmt auch wieder im Bauchnamen. Ja, mit Sicherheit. Halt mal fest, Kohlensäure ist drin. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Kann ja keiner dafür, dass ich auch kein Bier machen kann. Ja, ah, kann keiner dafür, dass du hier <lacht> Weiß ich nicht, was machst hier mit dem Bier. Nee, hey, das ist anderthalb Stunde her. Ansonsten stand es hier nur rum. jetzt halt. mit Schaumkrone? Ja, genau, mit Schaumkohle. Ja, ich find's gut. Ja, bin ich jetzt mal überrascht. Schmeckt ein bisschen malzig. Vielleicht hm? Dann mal die Note noch. Ach, und übrigens, ne? Ist das bei allen so? Ja. Äh, Veganfreundlich, ja. Also ist auch nicht zu den Veganern, ja? Das Bier. Also, Bier ist, ja. Kein Problem, könnte ihr trinken. Ruhig. Ja? Alkoholfreie Bier ist so gut. Also, das ist sogar von den ganzen alkoholfreien Bieren, die ich getrunken habe, und das waren schon einige verschiedener Sorten. Ist das da, oder mit, überleg ich echt, ob das, ob das auf Platz 1 kommt. Ja. Weil das schmeckt nach Bier, ja. Deswegen sind ein paar Proteine drin. Ja. Wenn jetzt in der Fach, ob da wirklich kein Alkohol drin ist, also Alkoholgehalt kleiner als 0,5 Prozent. Ich glaube, hier kannst du schwanger sein. Beziehungsweise. Hier hast du ja nirgendwo ja drauf. Doch. Schwangere dürfen nicht trinken oder was? Wenn ich mit 20 Dinger einfach drin gekloppt habe, darf ich bei der Auto fahren. <lacht> Ja, natürlich, das macht natürlich die Menge, ne? Ist klar. Ich gehe davon aus, dass man da sich 20 Dinger mit will. Ja, also 4 von 5 Sterne, oder was? Ja, ja, ja, ja, ja. Würde ich sagen. Ja. Für Joyboy, Protein wie Alkoholfreie. Ja, definitiv 4 von 5. Weil die Jungs von J-Ball anschreiben auch sonst einen Rabattcode geben. Für unsere Zuschauer natürlich einen Rabattcode. Genau. 4 von 5. Gut. Also unser Testsieger. Genau. Oh. No, genau, der ist auf jeden Fall der Beste. Dann kommt der. Und dann kommt der. So, wir sehen uns dann demnächst Mal kicken wir mal im nächsten Mal. Mal schauen. Wir überlegen uns was. Wenn nicht, macht Vorschläge, schreibt es in die Kommis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst. Du hast jetzt natürlich geschüttelt, ne? Lasst uns schütteln die Hände! Gah! Nein! Obelix! Nehmen Sie den Schuh? Das nimmt schon auf, ja. Wir testen joy Joyboy joy Teil. 1, 2, 3, 4? Ja. Teil 4. Weil die so eine Idioten sind. Äh, Alter. Also Joyboy gibt es ja jetzt nicht mehr in voll, ne? Weil ich hier schrieben ja jetzt. ja, jetzt. Gibt's nur noch Büchsen. Hm. Habe ich jetzt natürlich nochmal bestellt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal prüfen, ob das auch. Äh, noch derselbe Geschmack, das war. Äh. Mit Dixen, ja. Genau, jetzt ich hier äh, ein tolles Produkt Und dann wird das schon mal immer Ja, ich gebe äh, die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Ich ist es das Vielen ja. ja, Dank für das Bestell von die äh, Baumeister quasi. Okay. Ja, für Busse, schöne Grüße, oder? Schöne Grüße. Dann gibt's jetzt mal, da gibt es hier so tolle Sachen noch mit dabei, wenn man sich so Probierboxen Probier hier bestellt. Ah, die Nickel, Sticker und was haben wir hier? The well Company. Ja, sind Also jeweils immer vier Stück drin von jedem. Den haben wir gestern natürlich schon rausgenommen mit so einem Losschabel. Durstig! Ich bin so durstig und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig! Ich bin so durstig! 27 Kilometer, die ich hier mal ja muss zu Rico, das heißt nicht anstrengend. Ah, das sind drei verschiedene. also das ist. Achtet der, das ist das Radler, ne? Dieses. Gelbe ja, Genau, Proteinbier plus Zitrone. Also, der zweite Platz von uns. Genau, Limonade, Zitronengetränk hier. Proteinbier Light. Und. Und das ist das hier? Das ist jetzt dieses. Ach so, das mit Vitamin C. Das isotonische. Okay. Jetzt nehmen wir das erstmal, ja? Also ich kann sagen, genau, das schmeckt auf jeden Fall noch, auch wenn was zur Luxe kommt. Dann ist es unser Gewinner gewesen und der hat geschmackt. Ja, wie gesagt, die 27 Kilometer, die ich hier muss. Na ja, klar. Darfst du mal nicht so drücken vertreten. Jetzt ist hier der Nogelpiste. Hm, ja. Ich schmecke auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, ich fühle es immer noch gut. Aber das hier war, glaube ich, nicht so meins, oder? Mit 12, Ja, das war nur mit 2 Sterne, ja, das Ding mit 2 Sterne. Ja. Mit Vitaminbier, oder wie es hieß? Auf ja. jeden Fall ohnefrei. Hm. Ist aber klar. Vitamin Alles ohnefrei übrigens.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 Also, das ist wirklich nicht süß. Man schmeckt die Zitrone, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich trinke jetzt hier irgendwie so eine überzuckerte Zitronenlimonade. Also, ich muss sagen, es schmeckt sogar ja besser als, als aus der Flasche. Ich weiß nicht, ob die da geändert haben, aber von der Schmack her hat sich auf jeden Fall nicht geändert, großartig. Außer, dass mir das hier irgendwie besser schmeckt Jetzt das Radler. Mit die ja, ich glaube, dadurch, dass ich mir die Zähne putzt habe, ist es bitterer. Also, jetzt sind gerade die Zähne putzt, ist für mich so ein bisschen ja. säurebelastiger. So, fand ist auf jeden Fall drauf, 25 Cent. Mhm. Aber ich kriegt fand Pfand nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich mir äh, gerade die Zähne putzt habe. Mhm. Aber. man auch mal aufgestanden, ja. Äh, wir haben es ja <lacht> auch erst 16 und 12. Naja. Irgendwann muss man ja machen. Könnt ihr noch probieren? Boah. <lacht> nee? Nee. Das ist nicht so meins. Nee. Ja, nee. <lacht> Kannst du oft probieren, das ist nicht meins. Bitte nicht. Ihr seid sehr gut erzogen. Das Geschmack, wenn nicht gleich geblieben, sogar besser geworden, außer natürlich äh, das ist halt immer noch ein bisschen uncool. Ja, so auf jeden Fall. Ich schon da, dass unsere Körper hier mit diesem äh, Vitamin C und alles hier oh, kommen. Guck mal, fern, ich komm, und ist dann damit andere, nicht klar. Ja. Haben wir noch nie gehabt. So. Vitamin C, ey. Bah. Das ist demnächst.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 einfach wenn man jetzt unterwegs ist, ist es natürlich platzsparender in der Büchse als wenn man jetzt die Pullen mitschleppt und so. Welche, die sowas wie ein Radler haben möchten, von Joyboy 15 Gramm Proteinbier, davon 7 Gramm BCAAs. Schmeckt ganz gut. Also wir können das hier empfehlen. Zwar gewickelt Gelse ja wenn ich der Meinung ich glaube das, das dann kam das und dann kam das. Dann kam das. Ja, genau. das war nicht so gut. Ja, cool. Genau. Ansonsten äh, Mehrweg 25 Cent. Ja, kann man dann wieder abgeben. Also bitte nicht wegschmeißen, auch weil ich der Umwelt zuliebe. Genau. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel das Klausthaler Radler Alkoholfrei. Das ist ganz gut. Komm mal rein auch. Ja, oder das Gessner Naturtrüb. Gessner, na ja. Das finde ich auch richtig lecker. Also könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr wollt. Es gibt also auch diesen, diesen geilen Verschluss, den man wieder zumachen kann. Ansonsten kann ich auch empfehlen, Alkoholfrei generell pur. Das wäre das Grüner. Oh. Die Firma Bex macht sie ja drüber lustig und ent, das alkoholfreie Bier Spaß habe ich daran nicht erholt. Das ist natürlich für alkoholische Biere, ja, sieht da ja. Aseröder, Radeberger, Krombacher, Warsteiner, Pflänz? Boah, nee, wieso Pflänz den denn nur, aber irgendwie Verschluss? Na gut, Rostocker kann ich nicht wirklich empfehlen. Außer, oh. außer vom Fass. <lacht> Rostocker da, da ist das mal nicht cool. mal eine Drahler. Nicht mal angeeint. War nicht so schlimm wie Oettinger. So. Ähm. Ich ja noch nicht ausgetrunken. Nee. Jetzt das letzte Geschenk. Ne? Zum Herrentag oder überhaupt für Männer. Ah groß. Ja. Was ist das? Alter. <lacht> die Faust, <Post>, Junge. Genau. <lacht> you know? Das ist demnächst.